Kurz erklärt. Clickbait Clickbait sind Köder im Internet, um eine hohe Klickzeile zu generieren. Ein Clickbait kann in Form einer reißerischen Überschrift auf einen Artikel aufmerksam machen. Andere Formen sind schockierende oder erotische Vorschaubilder, auch Thumbnails genannt, wie man sie auf Boulevardblättern kennt. Letztendlich ist die Darstellung sehr überspitzt und hat nur einen geringen Bezug zu den Inhalten auf der geklickten Seite. Die Verfasser des Clickbait können aus hohen Zugriffszahlen Geld machen, da ihre Seiten oftmals Werbeeinnahmen generieren.